Microsoft ist bekannt für Produkte wie Windows, die Xbox, die Surface-Reihe und am allerwichtigsten ihren Cloud-Computing-Anbieter Azure. Doch neben diesen Dingen und ihren zahlreichen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Visual Basic, .NET und das gesamte .NET-Framework entwickeln sie auch noch an einer weiteren Sprache. Ihr Name? Typescript. Also, was kann Typescript jetzt genau? Am allerwichtigsten zu sagen ist, dass die Sprache eine Abwandlung von der allseits bekannten Sprache JavaScript ist. Eventuell kann man es auch im Namen erkennen. Genau wie JavaScript auch, lässt sich TypeScript sowohl clientseitig einsetzen als auch serverseitig. Letzteres funktioniert durch den Einsatz der Node.js-Plattform. Im Allgemeinen ist TypeScript dazu gedacht, für die Entwicklung von großen Applikationen und Programmen genutzt zu werden. TypeScript ist eine kompilierbare Sprache. Das heißt, Ihr Quellcode muss vor der eigentlichen Ausführung kompiliert und somit in eine vom Computer lesbare Form gebracht werden. Nach dem Kompilieren des TypeScript-Quellcodes wird daraus Standard-JavaScript-Code. Wie es sich für eine vernünftige Premiersprache gehört, ist auch Microsofts TypeScript kostenlos und frei auf GitHub verfügbar. Übrigens hat auch der dänische Softwareentwickler Anders Heilsberg seine Finger in der Entwicklung von TypeScript. Bekannt ist er unter anderem für seine vorherigen Sprachen Delphi und Turbo Pascal sowie seine Rolle als Lead-Architekt von C-Sharp. Aufgrund der sehr ähnlichen Bauweise von Type und JavaScript lassen sich alle JavaScript Frameworks auch unter TypeScript verwenden, was eine wichtige Funktion für einen solchen Ableger einer Sprache ist. Okay, das war dann also Microsoft, was gibt's denn noch für große, bekannte Firmen? Genau, Google. Google hat eine sehr ähnliche Sprache namens Dart. Mit sechs Jahren ist sie ein Jahr länger am Leben als TypeScript. Ebenfalls wie die vorherige Sprache ist sie natürlich Open Source veröffentlicht. Die Syntax der Sprache ist sehr stark an die von C angelehnt. Der Code kann jedoch optional zu JavaScript kompiliert werden. Dart wird für Server, Web und Mobile Anwendungen genutzt, sowie für Internet of Things, kurz IoT Geräte. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, den Dart-Code auszuführen. Erstens, Standalone. Mit dem Dart Software Development Kit, kurz SDK, wird eine Dart Virtual Machine zur Ausführung des Codes mitgeliefert. 2. JavaScript. Der Code lässt sich sehr einfach zu JavaScript-Query-Code kompilieren, der dann normal im Browser oder mit Hilfe von Node.js ausgeführt werden kann. Drittens, Datium Browser. Das Software Development Kit enthält ebenfalls einen abgeänderten Chromium Browser, der über die Dart VM Dart Code ausführen kann. Viertens, Ahead of Time kompiliert. Dart lässt sich zu Maschinensprache kompilieren, die dann direkt von dem jeweiligen Gerät ausgeführt werden kann. Schlussendlich kommen wir dann zum Fazit. Beide Sprachen sind weder überaus schlecht, noch überaus gut. Anfängern würde ich sie nicht empfehlen, aber fortgeschrittene Programmierern würde ich definitiv ans Herz legen, mindestens eine der Sprachen zu lernen. In der Videobeschreibung gibt es übrigens noch einen Link mit einer Liste von Sprachen, die ihr auf JavaScript aufbauen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und damit nicht bis zum nächsten Video, weil das die letzte Folge der Programmiersprachen-Serie nach 20 Ausgaben und 32 Programmiersprachen war.